Hallo, ich begrüße dich heute aus dem Harz. Wir sind hier unterwegs mit Pfadfindernleitern, um gemeinsam neue Abenteuer für unsere Kinder vorzubereiten und zu planen. Dabei entdecken wir auch die Natur, zum Beispiel diese speziellen Felsen der Hans und der Heinz, die anscheinend versteinerte Mönche sein sollen. Nun gut, das stimmt wahrscheinlich nicht so genau, aber es gibt sehr viel hier zu entdecken die Natur und da möchte ich dich jetzt mitnehmen. Passend zu den Bildern unseres Ausflugs möchte ich dir jetzt einen Bibeltext mitgeben, der in Apostelgeschichte steht, und zwar im Kapitel 17, dort ab Vers 22. Da stellte sich Paulus in die Mitte des Aeoparks und sprach, Ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr in allem sehr auf die Verehrung von Gottheiten bedacht seid. Denn ich, als ich umherging, eure Heiligtümer besichtigte, fand ich auch einen Altar, auf dem geschrieben stand, dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch den, welche ihr verehrt, ohne ihn zu kennen. Der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde ist, der wohnt nicht in Tempeln, die von Händen gemacht sind. Er lässt sich auch nicht von Menschenhänden bedienen, als er über etwas benötigen würde, da er doch selbst allen Leben und Odem und alles gibt. Wenn ich draußen in der Natur bin, dann freue ich mich, wenn ich Dinge sehe, die unser herr gemacht hat wenn es auch nur kleine dinge sind wie die ameisen die vorbeikrabbeln gott hat allen das leben geschenkt auch dir